Als Vorsitzender des Bonifatiuswerks im Erzbistum von Harborn, übrigens ganz neu im Amt, wünsche ich dem Bonifatiuswerk alles Gute, Gottes Segen, für die weitere Arbeit, noch viele Jahrhunderte vielleicht, für die Diaspora-Situation in unserem Bistum und auch in Europa. Überall dort, wo das Bonifatiuswerk ähm, ja, aktiv ist, wünsche ich gutes Gelingen und alles Gute zum Jubiläum.